Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda -Quizik. Und dieses Mal gibt es Turok 2 für den Gameboy. Warum genau dieses Spiel? Und zwar habe ich ja vor einiger Zeit den Test zu Turok auf den Gameboy gemacht und ich war ganz überrascht, dass es doch relativ gut abgeschnitten hat. Aber dann meintet ihr in den Kommentaren immer: Uh, uh dann spiel aber bitte mal Turok 2 auf den Gameboy Color. Der ist wirklich Mist. Und ja. Den Wunsch den gebe ich mich natürlich hin, weil ich habe das Spiel sogar in meiner Sammlung. Das war in irgendein Konvolut dabei oder war es in einer Konsolenkost-Überraschungsbox? Bin ich mir gerade nicht unsicher, ähm, aber ja, das war auf jeden Fall da und klar, spielen wir mal rein. Wie gesagt, der erste Teil hätte mich relativ überrascht, weil das eigentlich ein solider Plattformer ist. Mit vielen Waffen und alles, also schauen wir mal rein, würde ich sagen. Okay, anscheinend gibt es auf jeden Fall verschiedene Modi. Ja, also Optionen gucken wir mal kurz rein, was es gibt. Musik ein, Level leicht, Passwort okay. Also es gibt ein Passwortsystem, was natürlich immer nicht verkehrt ist. Okay, so was kann ich machen? Ich kann schlagen, ich kann springen. Okay, ich habe keine Waffen. Ist das ein Ding? Okay, nee. Gut. Sind das Zombies oder was soll das sein? Okay, sie verletzen mich anscheinend nicht und ich kann sie nicht verletzen. Uh, er kann ja hier so hoho, runterknien. Hä? Wie sollte er... Wie sollte er mich jetzt verletzen? Ah, hallo, das sieht doch genauso aus wie die anderen. Hä? Wenn er jetzt irgendwie eine andere Farbe hätte oder ähnliches. Also ich gehe jetzt mal den allen außen Weg. Was natürlich sehr spannend ist, also entweder nach oben oder nach unten gehen. Ich sollte nicht in die Kamera gucken und spielen auf einmal. Nein, okay. Wir haben halt alle nur so einen bestimmten Bewegungszeitraum, also okay. Also die Steuerung ist okay. Ja, was man sieht, was ich ja immer nicht so gerne mag, ist, wenn sie so ein bisschen nachlaufen. Ne? Also wie gesagt, ich spiele wieder mit Emulator, wenn man das sieht so. Wenn man aufhört zu drücken, dann geht er so ein, zwei Schritte immer nach. Das mag ich ja nie. Genau, Warum das mit dem Emulator-Spieler? Ähm, ich habe es vielleicht irgendwann schon mal erwähnt. Kann ich hier rein? Okay. Und zwar hat der Game Boy slot von meinem Retron 5 den Geist aufgegeben. Und daher muss ich zum Aufnehmen des den Emulator immer benutzen. Okay, wir haben einen Store. Also bisher ist es eher so... wirklich quasi ein ich sag mal flapsig godzilla mit einer waffe okay hier im store sind anscheinend die exe Menschen unterwegs habe ich hier jetzt vielleicht eine waffe Nee. start ist pause beim gameboy titel hatte man ja okay <lacht> Ich habe so leicht das Gefühl, dass das, ähm, das stand nur und schädigt die nicht. Aber gut, dann komme ich wieder so durchs Level. Keine Ahnung, ob ich irgendwo eine Waffe verpasst habe oder ähnliches. Also es ist jetzt nicht... Ach, das ist eine. Also ich stachel hätte man natürlich farblich auch ein bisschen besser machen können. vor nicht so grün da. Die verschmelzen dann noch arg mit dem Hintergrund. Klar, es kann natürlich sein, dass ich diese Waffe irgendwo vergessen habe, dass es das eigentlich einfacher ist. das haben wir wieder? Der. Also, Steuerung ist eigentlich durchaus so in Ordnung, aber irgendwie. Ja. Also. Der erste Teil war ein schöner Plattformer mit vielen Waffen und Gegnern und Level erkunden und so weiter. Und hier ist das Level ablaufen und Gegnern ausweichen. So, hm, Tasche. Ah, das war ein Messer. Habe ich jetzt Waffen? Okay, also ich drücke ich sehr Select gerade, aber anscheinend hat er nur das Messer. Ach, damit kann ich sie mit Einschlag erledigen. Das Messer war nämlich so, so eine ganz mistige Waffe im ersten Teil, die man wirklich nicht benutzen konnte. Okay, sind trotzdem hier... Wieso ist der jetzt wieder lieb? Ich verstehe es nicht. Das Sprite von dem Gegner sieht exakt so aus. Soll man denn da durchsteigen? Also, ich habe schon mal, ich habe schon wesentlich größere Mist gespielt. Also, hier das Swarm-Thing und so weiter, das war richtig mies. Äh, muss ich irgendwo hin? Irgendwo hoch? Also, hier geht es nicht weiter. Hm. Oder muss ich damit jetzt die Echsenmenschen erledigen mit dem Messer? Aber. Ich habe hab nicht mehr wirklich viel Lebensenergie. Äh? Das wird knapp, würde ich sagen. Also Grafik, da haben sie auch die selben Sprites genommen, wie aus dem Gameboy-Teil, so ich das beurteilen kann. Also zumindest der Charakter ist da gleich, und entsprechend mit Farben halt. Haben sie halt natürlich recycelt. Ist natürlich auch... Wo bin ich jetzt? Bin ich wieder ganz am Anfang kann ich mal gucken, ob ich in die Läden reinkomme. Also ich finde es ja immer sehr problematisch, wenn ein eigentlich einfaches Spiel denn nicht so lesbar ist. Ne? Wie gesagt, hier, Gegner. Die sehen exakt gleich aus. Woher soll ich denn gleich am Anfang wissen, wer ist böses und wer nicht? Verstehe ich nicht. Warum könnte man die nicht wenigstens farblich irgendwie anders machen, wenn man schon zu faul war, einen eigenen Sprite dafür zu entwickeln? Kann ich hier reinlegen? Ich weich den Auswahl. das ist echt fummelig, die zu treffen, muss ich sagen. Also das Kampfsystem macht bisher keinen Spaß. Ich weiß nicht, ob sich es vielleicht ändert, wenn ich die Waffen habe. Die Schusswaffen, die kann ich auch nicht rein. Es ist halt nicht so wirklich gut. Da war der erste Titel wirklich wesentlich besser. Da wusste man wissen, was man tun soll und so weiter. Also... Ich weiß ja nicht. Ja. Okay, mit Einschlag sind die jetzt tot. Was ja auch interessant ist. Also einen Stich mit einem Minimesser, sie sind weg. Auch die Reichweite. Oh, ich hasse, wenn wir in Spiele für Nahkampfwaffen so eine Kack-Reichweite haben, ne? Wieso schlägt der so? Anstatt einfach so zu schlagen. Das, das, das mache ich. Also, ich, ich will natürlich nicht sagen, dass das jetzt.. Äh, Nahkampfwaffen in den Spielen allgemein jetzt quasi wie eine Fernkampfwaffe sein sollen, aber dieses etwas mehr Reichweite, ne? Aber so muss man echt das verdammt gut teilen. Okay, jetzt sind wir wieder hier, okay. Du bist nicht böse, du bist böse. Das Beste ist, wenn man die erstmal quasi so auf sich drauf hat, sage ich mal. Dann wird man die auch nicht wieder los. springen? Und das wundert mich, dass das Spiel stand ja am Anfang von den Bitmanagers programmiert wurde. Die machen eigentlich im Normalfall bessere Spiele. Hm. Deswegen dachte ich eigentlich, so wie es kann das eigentlich nicht sein, ne? Kann ich hier rein. Ich versuch's halt jetzt gerade überall einfach mal irgendwo reinzugehen oder raufzuklettern. Oder sind wir schon weiter? Nee, doch. Hä? Das ist auch so, die Level sehen so unendlich scrollend aus. ne? Ja, was muss ich jetzt machen? Aber mit Zelle kann ich hier anscheinend irgendwas sehen. Ich lasse das mal gedrückt. Vielleicht gibt es denn hier irgendwelche Geheimgänge oder sowas? So eine Art... Echsensicht sicht oder irgendwie sowas? Oh. Spannend würde ich sagen, ne? Dann vielleicht denn doch bei den Echsen, ne? Kann das sein? Komme ich denn überhaupt zurück? Man weiß es nicht. Was ist, war denn so falsch am Spielkonzept vom ersten Teil? Warum musste man denn hier jetzt irgendwie sowas Besonderes machen? Man hatte doch eine Vorlage, was vernünftig ist. Verstehe ich nicht. Okay, ich kann auf jeden Fall zurück. Das laufe ich jetzt ganze Zeit. Ich kann es natürlich auf dem Holzweg sein, aber es ist ja die, die einzig neue Fähigkeit, die ich jetzt hier bekommen habe. Hm. Ah, das ist natürlich nicht drüber gekommen. Kommt ich da eigentlich hoch? Nee. Fallschaden gibt es auch. Und wieder ganz normal. Keine Ahnung. Spaß ist irgendwie anders. <lacht> ganz ehrlich. Was ist das hier so eine Art Portal mit diesen zwei Stangen? Nein. <lacht> ich bin ratlos, muss ich sagen. Aber ehrlich gesagt, ich habe es auch keine Lust, jetzt großartig danach zu schauen. Weil so geil ist das Spiel jetzt auch nicht. Ne? Dass das irgendwie die Motivation bei mir geweckt wäre. Wisst ihr was? Ich lasse für heute einfach gut sein. Wenn ihr wisst, was ich machen soll da, dann könnt ihr das in die Kommentare reinschreiben. Also es ist jetzt kein abgrundtief schlechtes Spiel. Nur halt vom Spielaufbau hätte man sich eigentlich vom Vorgänger mehr abgucken sollen. Das ist irgendwie verwirrend, man weiß nicht, was man machen soll. Ich weiß nicht. Vielleicht wird es später besser, aber zumindest der Einstieg ist sehr, sehr seltsam. Also sagt gesagt, schlechtes Spiel hatte ich schon, aber gut ist es glaube ich auch. Also, danke, dass ihr reingeschaltet habt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.